Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Mining Simulator 2. Es kam nämlich ein Update raus und wie Mining Simulator gesagt hat, ein Mega-Update. Das will ich jetzt spielen. Beim letzten Mal habe ich da gerebufft. Nee, beim letzten Mal, warte ich, bin ich auf den Mond? Hatte das nicht gespeichert? Ich muss einmal kurz gucken, ob ich auf dem Mond bin. Ich muss einmal natürlich meine Lautstärke anmachen. Die ist an. Achso, stimmt, das Spiel war ja leise. Alles gut. So, also, Weltraumfahrt und ich habe den Mond nicht mehr. Das wurde nicht gespeichert, dass ich auf dem Mond war. Ah ja, stimmt, ich wurde auch irgendwie aus dem Spiel rausgekickt. Das war ein bisschen verbuggt. Na gut, dann werde ich hier, mich hier einmal kurz in den Mond reingraben. Und ich hoffe, dass das gespeichert bleibt. Please, please gespeichert bleiben. Bauen wir uns einmal runter. So, und dann bauen wir uns hier einmal durch. Und dann möchte ich mir einmal die Ebenen hier holen. Weil es gibt auch neue Tiefen. Das muss jetzt erstmal spawnen. Es gibt jetzt vier Level. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, drei oder zwei. Nee, ich glaube, es waren drei beim letzten Mal. Also jetzt haben wir hier die Cyber Series. Jetzt springen wir nochmal runter zur nächsten Ebene. Geh mal in den Shop. Ja, da gucke ich gleich rein. Aber erstmal will ich hier die Ebenen freischalten. Und ich hoffe, dass es gespeichert wird. So, auf Entfernen packen wir hier hin. Für den Fall, dass ich wieder aus der Map rausfalle. Das passiert ja auch manchmal. Dann springen wir noch runter. Ich will einfach nur mal die Mund-Array hier bis nach ganz unten haben. Und einen Teleporter nach unten setzen. Wo ist das 5-Gems-Eck? Das schaue ich auch gleich nach. Ich habe... Ihr habt mir geschrieben, es gibt ein 5-Gems-App. Und das will ich sehen. So, neue Ebene, Cybercore. Und da bin ich mir nicht sicher, ob Cybercore neu ist. Aber das, was jetzt kommt, ist auf jeden Fall neu. Gestern gab es doch noch keine vier Ebenen. Und ich bin auf, ich bin auf die Schnauzen gefallen. Okay, Glitcht Schasmus. Okay, ich springe einmal hier rauf. So, auf Entfernen, auf Setzen und sagen Verkaufen. So. Jetzt sind wir bei den glitch Chests. Hier ist die Glitch-Chest. Die gibt mir ein paar Gems dazu. Hier gibt es dann so ein Eck. Ich öffne einmal. Einmal öffnen. Oh, oh. Ich habe nicht... Ja, gut. Ich hätte farben sollen vorher. Ne, Das macht Sinn. Zurück zur Oberfläche. Und dann gehe ich einmal wieder... Wo haben wir? Da zur Rakete... Mit der Rakete zurück. Gibt es hier beim Shop irgendwas Interessantes? Oder... Das ist das ganz normale robux glitch Eck. Okay. Dann gehen wir mal zurück zur Standardwelt. So. Zurück zur Overworld. Dann gucken wir mal nach, wo dieses... Besagte Ei zu finden sein soll. Hier gibt es Verkaufen. Hier gibt es die Eier, die wir schon kennen. Hier gibt es die Schmiede. Hier gibt es dann das Dracheneck. Okay. Ein weiteres Eck sehe ich hier nicht. Habe ich was übersehen, Leute? Ich weiß es nicht. Ich springe einfach mal runter. Grab mich dann. Uh, grab mich dann mal hier rein. Ah, ja, jetzt habe ich meinen Te äh, mein Teleporter ist sowieso weg. Na gut, teleportieren. dann gehen wir einmal runter. Vielleicht ist das neue Eck hier irgendwo. Das ist bei der Rakete. Oh, ja, dann sag das doch. Und ich sehe gerade, ich brauche mich gar nicht runterspielen, weil ich hier schon alle Ebenen habe. Bei der Rakete, sagte. Stimmt. Da ist ein Eck. Geheimnisvoll Eck. Okay, das mysteriöse Eck hat 98% für ein Geheimnisvoll, das könnten alle möglichen Pets sein, aber ich glaube nicht, dass hier dann alle Pets inbegriffen sind, oder? 2% für, hm, was könnte das sein? Und hier steht 1 von 80.000, also wahrscheinlich eine Chance von 1 zu 80.000 ist gemeint, oder eine Chance von 1 zu 10 Millionen für was auch immer hier drin ist. Ja, ähm, ich habe 2500 Gems und ich würde sagen, äh, wir lassen das jetzt einfach mal durchlaufen. Aber ich würde es gerne mit drei, mit drei durchlaufen lassen, damit wir auch ein bisschen was Gutes ziehen können. Aber ein weiteres Problem ist ja, ich soll einmal kurz abbrechen hier, das, war, das sah schon mal gut aus. Ähm, Auto-Delete. Ich möchte keine gewöhnlichen haben, keine einzigartigen, keine seltenen. Ich möchte nur episch, legendär oder besser haben. Okay, und jetzt dreifach, bitte. Ach, habe ich ge War das schon immer so? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ah gut, dann lassen wir es jetzt einfach so durchlaufen. Ja, brauchen wir nicht, weiter geht's. Und Ah, okay. Epic ist gerade auf Auto Delete. Ja, was juckt mich Epic Pets? Ich will nur legendäre haben. Wenn ich jetzt keine legendären bekomme, dann bin ich traurig. Ich meine, was will ich mit Epic Pets? Ich will nur das Beste vom Besten. Und wenn ich nichts ziehe, na, naja, dann Pech. Das wurde jetzt Auto Deleted. Okay. Vielleicht sollte ich Epic doch ausstellen, weil jetzt konnte ich nicht gucken, was das war. Aber ich habe eine 2%ige Chance für das Ding hier gehittet. Ich mache Epic einmal aus, in der Hoffnung, dass ich es nochmal ziehe und gucken kann, wie gut es ist. Die anderen Sachen sind aber auch alle legendär. Jetzt habe ich schon wieder drauf geklickt. 750 ist mir ein bisschen zu viel. Conny, man kann Achievements abholen. Ja, ich weiß, dass man das kann. Wenn du willst, kannst du das jetzt auch machen, dann... Hol mal Achievements ab. Ich bekomme da keine Space Pets, weil ich zu schlecht bin, um in die Welt zu kommen. Also kann man hier bei Geheimnisvoll nur Pets bekommen, die man theoretisch auch ziehen könnte aus anderen Ecks. Würde zumindest Sinn machen, ja gut. Dass man halt nicht von Null auf bestes Pad ziehen kann. Geh mal in der Spawn World hinter den Shop. Da gucken wir gleich hin, wenn mein... Geld alle ist, oder ich keine Lust mehr habe, hier zu öffnen. Das könnte ja noch ein bisschen dauern. So viel kostet es nicht. Und das Ex Hatchen ist in dem Spiel schon ziemlich langsam. Sagen wir, ich öffne jetzt noch fünf Sachen. Dann gucken wir einmal hinter den Shop, was da zu finden ist. Ein Löwe schreibt, man kann auch Spaceplatz bekommen, auch wenn man die space nicht hat. Okay, jetzt habe ich es gezogen. Inferno-Mimic. Okay, den gucken wir uns gleich mal an. So, weg mit das. So, der Inferno-Mimic. Ui. Der ist gut, der ist gut. Damit bin ich zufrieden. Den kann man ausrüsten. Alles klar. Damit bin ich durchaus zufrieden mit so einem Entfernung-Mimic. Mhm. Kann man nehmen. Gut, dann öffnen wir weiter. X. Ja, und den Entfernung-Mimic, den bekommt man ja gar nicht mal so selten. 2% ist in Ordnung. Ich habe halt durch ein paar Rebirths jetzt so um die 2000 Gems. Und 2000 Gems lassen sich schon eine Weile öffnen. 400 Mal oder wie oft? Ja, 400 Mal. Sonic Speeds im neues Update. Ja, das spielen wir danach. Nächstes Update soll Quests bringen. Okay, aber wir können mal F Missing 404... Oh, ist auch gut. Cyborg All. Ja, das sind schon geile Pets dabei. Kann ich ausrüsten. Aber... Naja, naja. Öffnen wir mal weiter. Ein bisschen ist er noch drin. Aber jetzt, komm schon. Nicht immer wieder... Ich will nicht immer seltene oder gewöhnliche Sachen ziehen. Jetzt gönn mal wieder. Oh, gewöhnlich. Oh. Oh, nochmal gewöhnlich. Hm. Mm. Und... Oh mein no oh Gott, nochmal gewöhnlich. Das wird ja immer besser. Nochmal gewöhnlich. Ich bin auf einer Streak, Leute. Ich bin auf einer Streak. Nochmal. Uh, uh. Ne, ne, jetzt ist vorbei. So, jetzt habe ich erstmal genug gehatcht. Wir gönnen uns erstmal einen Rebirth. Vorher muss ich verkaufen gehen. Einen Augenblick. Gönnen uns einen Rebirth. So. Ein paar Kisten können wir nachher auch noch öffnen. Und wenn du möchtest, können wir jetzt die Erfolge abholen. Eine Kiste. Kisten nehmen wir mit. Mining Beginner nehmen wir mit. Mittelstufen nehmen wir mit. Alles mitnehmen, so. Ja, bevor ich öffne, werde ich erstmal noch mich wieder ein bisschen runtergraben. Trees, Mitglied seit vier, vier Monaten. Vier Monate sind auch voll viel. Stellt euch vor, ihr seid vier Monate alt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wird ja eigentlich so viel ausgebuddelt. Ist das immer so? Hat, hat jemand so zwei, drei Blöcke nach unten gegraben? Oder ist das immer so? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Naja. Hüpfen wir runter. Genauso. Dann wir uns hier einmal rein. Budeln wir uns hier einmal raus. Neuer versteckter Schatz. Ich weiß nicht, warum dieser Schank da so voll geladen wurde, aber die anderen nicht. Naja, aber wir können jetzt gut durchfallen. Haben wir wieder 190 Millionen durch zweimal was geworfen. Juwelen abgeholt, 175, gar nicht so viel, wie ich dachte. Aber ich habe jetzt schon wieder wegen dem Rebirth 2800 Gems. Also, dieses Ei, das ist wirklich billig. Gut, gehen wir nochmal zur Oberfläche. Mitnehmen... Was wollte ich eben machen? Ah ja, ich sollte ja nochmal gucken, ob die noch andere Erfolge sind. Super geil, Pet Collector, Glücksboost, yeah. Komm, beanspruchen wir alles. Machen wir alles, so. Das da geil. Jetzt, jetzt kriege ich aber wieder so viele Edelsteine. Wie soll ich die jemals alle aufbrauchen? Na gut. So, ich hau den Glücksboost rein... Aber erstmal nur für 15 Minuten, okay? 15 Minuten lang können wir jetzt hatchen mit dem Glücksboost. Und kriegen immer noch gewöhnlich, please. Ah, immerhin selten, aber selten wird auch gelöscht. Ja, komm jetzt. Ah, gewöhnlich, okay. Oh mein Gott, schon wieder gewöhnlich. Oh, Höllendrache. brauche ich nicht. Ah, warum immer gewöhnlich? Warum macht ihr immer so ein Hill daraus? Warum öffnet sich das Ei so langsam, wenn es gewöhnlich ist? Äh, naja. Sehr gut. Was ich noch gar nicht geguckt habe, wie sieht es denn bei der Schmiede aus? Komm, jetzt noch ein episches oder ein legendäres. Dann gucken wir mal zur Schmiede. Nur noch ein episches oder legendäres please? Nur noch eins? Ah, okay, vielleicht kein episches oder legendäres. Vielleicht... Äh, vielleicht Secret? Vielleicht das hier unten? Was spielst du heute noch so? Sonic Speed Sim und dann mal gucken. Ja, ein episches. Perfekt. Na gut. Und das epische war auch neu. Das gucken wir mal an. Uh. Shiny. Aber nicht besser als meine jetzigen Pets. Aber cool. Shiny Amethyst Golem. Aber den hatte ich doch schon mal ohne Shiny, oder? Ja, hier. Den hatte ich schon ohne. Aber nice. Der ist dann auch sehr viel stärker. Gefällt mir. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Sagen wir mal hallo zu der Schmiede. Will ein Haustier, um mit dem Upgrade zu beginnen. Hm. Ich würde sagen... Ich nehme einen inferno mimic Und einen inferno mimic Und einen inferno mimic Ich habe aber Kosten 5. Oh, oh, stimmt. Jetzt muss ich erstmal meinen. Leute, ich muss meinen. Kriegt man die in der Underworld? Gucken wir nach. Gucken wir nach. Ups. Und. Ups. Ja, vielleicht. Die sehen richtig aus. Na egal. Erstmal bauen. Ja, oh, ich bin runtergefallen. Betrug. Ich hoffe, dass mein Teleporter sich jetzt nicht abbaut. Das habe ich noch nie probiert. Ja, das sieht richtig aus, Leute. Ja, Okay. Fünf Feuersplitter hieß es. Brauchen wir. Dann sammeln wir noch ein paar. Nur noch eine Handvoll. Da unten sind noch Feuersplitter. Nehmen wir mit. Und dann sind hier noch Feuersplitter. Ah, jetzt will ich... Hier sind so viele Erze, ich will gar nicht aufhören. Das, das macht immer so süchtig, wenn man sieht, ah, ich könnte die hier noch mitnehmen. Und, hm, wenn ich den da in mittig reinschmeiße, dann könnte ich gleich zwei Erze auf einmal abbauen. Und, oh, ja, ich habe es geschafft. Oh, ja. Und dann denke ich mir, hm, hier, diese geile, geile, Ja. <lacht> Ach, Mensch. Oh, und da ist noch einer daneben. Den muss ich natürlich mit abbauen. Und? Ah, oh, Diamanten. Egal, ich gehe jetzt an die Oberfläche. Ich habe genug Feuersplitter. So, und dann machen wir hier nochmal die Inferno-Mimics rein. Ich brauche drei weitere noch. Oh, das ist ja richtig oldschool, dass man neun Stück braucht. Ich wäre damit cool gewesen, wenn die Chance da ist, dass ich alle verliere. Naja, aber erstmal hier Index. Ja, Mann, danke für die Münzen, weil ich den Index voll habe. Sonst habe ich nirgends den Index voll, ne? Jo, ich sehe gerade, Missing 404 ist aus dem Eck ein episches. Es gibt richtig viele bei den neuen Ex. Also die neuen Ex sind stark, die beiden. Guckt euch das mal an. Ui. Und ich bin mir mal noch nicht sicher, ob das neu ist. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube nicht. Es könnte sein, dass das neu ist. Machen wir Juwelenzauber. Mhm. Machen wir ein. Bisschen mehr Luck. Mm. Edge-Geschwindigkeit machen wir auch ein bisschen. So, aber nicht zu viel. So, und jetzt haben wir 400. Und die können wir jetzt auch anständiger aufbrauchen. Jetzt haben wir eine 2,6-prozentige Chance. Das ist aber nicht besser. Na egal, automatisch machen wir. Ich habe einfach ein Legendary aus dem Mystery Egg. Cool. Ich habe noch kein Legendary. Aber ich hätte jetzt gerne ein Legendary. Please. Ich kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, dass die Chancen auf alle. Pets ähm, gleich groß sind bei diesen 97,4%, die ich da habe. Aber die wurden angepasst, oder? 2,6? Ich glaube schon. Naja, wir öffnen einfach weiter. Aber es ist schlecht. Oh, das ist mies. Man sieht ein Legendary und ist schlecht. Naja, vielleicht ziehe ich ja jetzt noch 30 Mimics, please. Hallo Conny. Hallo, Abdu. Oh, und? Ui, Camesin-Auge. Aber camelsin ist, glaube ich, Hölle, oder? Weiß es nicht. Ja, ist nicht so nice. Aber immerhin, kann man sie ein Auge gezogen. Weitermachen. Bei uns im Server hat einfach jemand ein 1 zu 500.000 Pad gezogen. Ach so, okay. Stabil. Das würde ich gerne auch ziehen. Also, ich hätte jetzt nichts dagegen. Ich habe nicht mehr so viel. Ich muss gleich mal wieder rebirthen. Ey, aber mit diesem Mystery Egg kann man auch gut seinen Index voll machen, weil halt wirklich, weil man halt wirklich jedes Pad ziehen kann. Das ist eigentlich voll das geile Egg. So also ein bisschen Gambling. Eigentlich ist das cool. Ich hab legendär, aber es ist random. Naja, ich ziehe die ganze Zeit gewöhnlich. Aber im nächsten Eis ein legendäres drin. Aber im nächsten Ei ist ein legendäres drin. Aber im nächsten Ei ist ein legendäres drin. Also im nächsten ist ein... Also das hier nicht, aber im nächsten ist ein legendäres drin. Ach, komm schon. <lacht> aber... Oh, nochmal? Ja! Ich glaube zwei fehlen, oder? Es fehlen drei oder zwei? Ich glaube es fehlen drei. Ich erspare ich mal die etlichen Ecks, die ich dafür geöffnet habe. Und wir springen direkt zu dem Punkt, wo ich genug gezogen habe. Dann gucken wir jetzt in die Schmiede rein. Dann nehmen wir den Inferno-Mimic und machen den nackig. Ah, glänzend machen. Erfolg! Und jetzt habe ich so einen türkisen entfernung mimic Dann guck mal, wie stark der ist. Der ist stabil. Nice. Das ist jetzt mein stärkstes Pad. Gefällt mir. Ich finde aber auch cool, dass man, dass man einfach so einen Amethyst-Golem schon shiny ziehen kann. Das ist auch nice. Wofür steht begrenzt? Hä? Achso, vielleicht das bedeutet das exklusiv. Limited. Meint ihr, das Ei ist irgendwann weg? Ich glaube, das ist ein Event-Ei, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es das Ei irgendwann nicht mehr gibt. Aber solange es das Ei gibt, finde ich gut. Aber wie viel Cash habe ich? Gut, wir gucken einmal nach unten zu der Crystal Cavern. Hier konnte man doch... Konnte man nicht? Nur kaufen. Okay, dann nochmal nach oben. Ich wollte mal gucken, in welcher Bereich kommt man hier nochmal was ordentliches kaufen. Ist auch nur verkaufen? Okay. Ja, ist es. Okay. Hier ist der Shop. Okay. So, Werkzeuge. Und dann können wir uns einfach mal so, so eine Laser Gun hier gönnen. So ein Drill. Okay, ist ein Drill. Na gut. Oh, ist es gibt Pakete. Mm. Rucksäcke wurden komisch übersetzt. Mm. Wollen wir uns aus dem Rebirth-Shop was holen? Ich glaube nicht. Dafür kann, kann ich mir aktu aktuell nicht leisten. Aber, ähm, um, ich weiß nicht, einer von euch hat in, den, in die Kommentare geschrieben, dass er eine nice Pickaxe hat. Vielleicht sollte ich meine Gems auch nicht alle jetzt für das Eck ausgeben, sondern hierauf mal sparen. Weil das lohnt sich ja schon irgendwo. Aber irgendwo, hm, wir können ja mal eine seltene Kiste. Ja, einmal, einmal mitnehmen. So. die werden wir am Ende nochmal öffnen, alle. Jetzt gehen wir erstmal hier mit unserer Gern nach unten. Ui, hier ist was drin. Achso, das war mein Pet. Ich dachte schon, entfernen. Ah, nee, warum habe ich entfernen gemacht? Warum bin ich eigentlich... Hier? Ich bin so ein Idiot, Leute. Egal. Gehen wir nach unten. Wir gehen einen ordentlichen Weg. Was heißt hier teleportieren, ne? Wie viel kostet mich denn der nächste Rebirth? Der kostet mich dann... 4 Milliarden. 4 Milliarden kriegen wir hin. Oder was meint ihr? Wie viel, wie viel Inventory brauche ich für 4 Milliarden? 120.000 vielleicht, wenn ich jetzt Erze abbaue. Ich weiß es nicht. Das hier will ich aber auf ich jeden Fall auch abbauen. Und das hier auch. Und die Diamanten. Es ist irgendwie komisch, dass Diamanten hier nicht das krasseste sind, weil ich habe zu viel Minecraft gespielt. Kannst du mich grüßen, Conny? Nee, ich grüße doch keine Leute. Du kannst Paul fragen, ob er dich grüßt. Ich weiß nicht, ob Paul gerade streamt oder Paul gerade sein Video schneidet. Er hat ein bisschen Zeit vergeudet und muss jetzt vor seinem Urlaub ganz schnell ganz viele Videos fertig machen. Uh, hier kommen die guten Erze Und da springen wir nochmal runter Ich will weiter runter Zu den ganz guten Erzen Nein, nein, das ist die Welten spawnen wieder Ah, oh, Mist Ach, mano. <lacht> okay, wir gehen auf Verkauf Wie viel habe ich? 1,84, alles klar Was ist das tiefste Loch? Das hier Wir nehmen das Ah, hier geht noch tiefer Hier ist eine Höhle Frechheit Warte, hat sich derjenige aus der Höhle hier nicht rausgegraben? Doch hier ja, da hat er sich weiter runtergegraben, Habe ich es doch gewusst. Ey, Bro. Na? Ich brauche nur einmal kurz deine Tiefe. Ja, bin ich blöd? So, entfernen, platzieren, teleportieren. Und äh, vielleicht nicht direkt unter ihm, sondern eher hier so. Also entfernen und platzieren. So, für den Fall, dass ich nochmal so runterfalle. Wie lange brauche ich eigentlich, um hier zu abzubauen? Keine Ahnung. Dauert lang. Dauert gar nicht so lange jetzt mit dem Bohrer. Oh, für mich ist das Secret-Pad nur Gems-Verschwendung. Das Epic aus dem letzten Eck ist stärker als der Entfernung. Ja, man grindet ja eigentlich für dieses ultra seltene Pad. Aber da steht ja die Sche Dabei und sie ist halt wirklich ultra selten. Ja, meinte ich kriege alle drei, wenn ich hier hinwerfe? Ja. Alle drei gekriegt. Upsala. Gems ist schon, sind schon so oder so schwer zu bekommen. Ja, wenn man sie für alles Mögliche ausgibt, so wie ich es heute getan habe. Aber wenn man hier so grindet wie ich und die Gems nie ausgibt, dann kriegt man eigentlich schon schnell mal ein paar tausend Gems zusammen. Und es gibt ja noch Robux, die man ausgeben kann. Ich weiß. <lacht> Aber das mache ich nicht. Ich war noch nie ein Fan von Pay-to-Win-Währungen. Und ich wette, die sind noch ein bisschen teuer, oder? Gucken wir mal nach, wie teuer ist denn das hier? 250 kosten 50 Robux. Das ist vertretbar, finde ich. Es ist vertretbar, aber es ist jetzt auch nicht günstig. Es ist noch in Ordnung. Von den Preisen her. Na, ja, das hier bohren wir ab. Uh, ganz viele Erze. Die bauen wir auch alle ab. Ja, so. und als nächstes das hier noch. Und bevor ich hier runterspringe, platziere ich nochmal meinen Teleporter. Weil ich sehe ganz genau, was passieren könnte, wenn ich hier jetzt weiterspringe. Ja. Ah, doch. Ich habe hab's geschafft. Ich habe hab's überlebt. Ich habe Talent, Leute. Ich habe Talent. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß halt, wie man einen Sprung ins Nichts überlebt. Oder so einen Sprung hier. Kann man den schaffen? Ja, klar kann man den schaffen. Ich meine, ich mach's ja. So. Und... Ah, die guten Ärzte, beziehungsweise das eine gute Ärzte nicht mitgenommen. Und Paul ist da. Hey, ho, Roblox, Paul, was geht? Jo, was geht ab? Was mir hat was? irgendjemand vorne in den Chat geschrieben, ich soll mal hier mit dir talken. Und dann habe ich mir gedacht, Hö? Okay, also ich habe dich nicht Ach, hergerufen. Ich habe nur gesagt, dass du äh, gerade wahrscheinlich am äh, Schneiden bist, wenn du nicht streamst. Ja, aber ich streame. Ah, okay. Ich, ich, Fürs Update, aber ich mache einen kurzen Stream. Ich glaube, ich mache einen bis zum 18.30 Uhr und dann schneide ich weiter. Ich habe... Kein Video fertig, ne? Halt wirklich nicht. Ja... Ich, bin so, ich hasse mich. Ich hasse mich einfach. Ich hasse dich auch. Danke. Ich weiß nicht. Also ich weiß eine Sache, und zwar, dass ich jetzt auf Verkaufen drücke und bekomme. Yeah. Ich habe noch nicht genug. Ah ja, doch, ich habe <lacht> genug. Ich dachte, ich brauche 6 Billionen, aber äh, Milliarden, aber ich brauche nur 4. Na gut, ich habe genug. Wiedergebot. <lacht> Smiley. <lacht> ich bin einfach nur verzweifelt gerade. Ich bin gerade wirklich verzweifelt. Ich habe keine Videos für meinen Urlaub. Es wird einfach. Es, also ich habe ein Video. Und es geht 6 Minuten. Ah, ja, vielleicht lässt du dir ein Gastvideo von Felix und PlayD machen, so wie ich damals. Ja, ich würde zwei, drei Zuschauer schon wieder zu dir rüber schicken. Ich öffne jetzt. Ich gebe meine letzten Gems für dieses Eck aus. Wir warten jetzt einfach ab, ob was Gutes rauskommt. Wenn nicht, dann ist es traurig. Ey, ich habe ein Shiny-Tabs bekommen, das auto-deleted wurde. Nice. Hey, Conny, ich habe 1500 Robux. Was soll ich damit kaufen? Einen guten Urlaub. <lacht> für mich. <lacht> für mich. Nein! Meine Edelsteine sind alle! <lacht> Wie soll ich weitermachen? Kaufen Edelsteine. Nee, mach ich nicht. <lacht> Vorne erzählt, dass ich die nicht kaufen werde. Doch, kauf sie. Los, los, los. Nee, Digga. Ja. Aber hm. Dr. Banks hat die auch mal gekauft. Jetzt musst du es auch machen. Ja, sehe ich aus wie Dr. Banks? Ja. Sieht meine Unterhose aus wie die von Dr. Banks. Die sieht aus wie zugepisst. Halb, halb, halb, halb, halb. Halb, halb, halb. Was für ein Halb. Ah, Felix will schon wieder Hype generieren. Uh, Felix. Also, wenn ihr Bock auf Hype habt, dann schaut euch jetzt bei Felix vorbei. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Bis dann und ciao.